Hallo, mein Name ist Ingo Brössler und ich möchte jetzt zeigen, wie man JupyterLab mit Versionskontrolle installiert. Das heißt, auch als eingeschränkter Benutzer unter Windows, ohne Administratorrechte, ganz so wie man sich im Unternehmensumfeld häufig vorfindet. Und dazu habe ich ein automatisches Konfigurationsskript entwickelt, das viele Einrichtungsschritte automatisiert ausführt und ja, einige zusätzliche Erweiterungen installiert und Konfigurationen vornimmt. Als nächstes werde ich zeigen, wie man das System installiert. Das besteht aus drei Schritten. Zunächst benötigt man Git und Tutuas Git, Das kann man separat installieren oder es wird vom Systemverwalter bereitgestellt. Im zweiten Schritt benötigt man Anaconda. Da gibt es ein äh, komplett fertiges Paket. Das kann man von der Webseite von Anaconda herunterladen. Und abschließend führt man das zuvor erwähnte Konfigurationsskript aus. Und im Anschluss teste ich diese Installation, um zu zeigen, wie das funktioniert und äh, welche Sachen installiert wurden, das ist einerseits die Notebook-Verknüpfung und die GIT-Erweiterung werde ich äh, kurz zeigen, wie die aussieht und wo sie zu finden ist und auch ein Beispiel für die grafischen Bedienelementen, das heißt die, für die GUI-Widgets, werde ich zeigen. Als nächstes kommt die Installation, jetzt installiere ich GIT und Tortoise-GIT. Das Skript, das ich hier entwickelt habe, das geht davon aus, dass Git und Tortoise-Git dann schon installiert sind. Denn es gibt zwei Ansätze dafür. Wenn man Administratorechte an einem PC hat, kann man das selbst installieren. Für Git vor Windows ist es kein Problem. Das ist die Kommandozeilenschnittstelle und für die meisten Entwickler, die es schon länger benutzen, ist das ausreichend. Das kann man auch als normaler Benutzer installieren. Für die ähm, grafische Bedienoberfläche die Tortoise Git bereitstellt, benötigt man allerdings Administratorrechte, da sie eine Kontextmenüerweiterung äh, im Windows Explorer hinzufügt. Ähm, da würde man dann hier das Paket 64-Bit herunterladen und installieren mit Standardeinstellungen. Hat man allerdings nur Benutzerrechte, kann man das nicht machen und man ist darauf angewiesen, dass ähm, in dem Umfeld, in dem man arbeitet, ein Paket, Gesamtpaket von Tortoise und Git äh, bereitgestellt wird, so dass es hier angefordert werden kann und dann. Ähm, Installiert es auf dem PC, meistens in einer etwas älteren Version, aber das ist hier jetzt ausreichend. Das stellt dann grundlegende Git-Funktionen bereit. Hier zum Beispiel kommt dann das Kontextmenü für Git Clone und Git Create Repository hier, was bedeutet, dass man einerseits ähm, ein vorhandenes Repository aus dem Internet herunterladen kann oder ein neues hier anlegen kann. Und dann gibt es auch ein erweitertes Menü für Tortoise mit Einstellungen und so weiter. Das ist kontextabhängig. Wenn ich in ein vorhandenes Repository gehe, das Git ähm, organisiert ist, wie zum Beispiel das Modul jupyter LMFIT, dann werden hier andere Möglichkeiten angezeigt. Man kann sich zum Beispiel die Story anschauen mit show -Log. Und Dann gibt es über das Tutorialscript ein kleines Fenster ähm, mit den Änderungsnotizen und welche Dateien davon betroffen waren und kann sich da alle Details zu anschauen. Es gibt auch ein Menü, um dann äh, zu synchronisieren. Mit, der, mit dem Ursprung dieses Repositories meistens auf GitHub zum Beispiel, ja, oder andere Änderungen zurückzuspulen und so weiter. Als nächstes installiere ich Anaconda. Da habe ich schon die entsprechenden Pakete heruntergeladen. Am besten installiert man das aktuellste Paket. Es kann allerdings zu Problemen kommen mit dem Virenscanner. In diesem Fall bietet es sich an, ein älteres Paket zu nehmen. Da es scheinbar Änderungen gab in den letzten Installationspaketen, jedenfalls funktionierten bei mir ältere Pakete dann besser, sodass der Virenscanner sich dort nicht gemeldet hat während der Installation. Denn unterbricht der Virenscanner Scanner die Installation, ist das Paket sabotiert sozusagen. Man muss es eigentlich löschen und neu installieren, denn es ist nicht zuverlässig funktionsfähig dann. Die Installation des Anaconda-Pakets ist denkbar einfach. Man doppelt klickt das Paket bestätigt die Ausführung und folgt dem Installationsdialog. Dabei hält man sich an die Standardeinstellungen und bestätigt die Lizenzvereinbarungen. Wichtig ist hier, dass man nur für den aktuellen Benutzer installiert, dann braucht man keine Administratorrechte. Im Folgenden lässt man den Pfad für die Installation bei den Standardeinstellungen, am besten im Benutzerverzeichnis unter Anaconda 3, so wie hier im Beispiel gezeigt. Auch die nächsten Optionen belässt man bei der Vorgabe und schon startet die Installation. Das Ganze dauert eine Weile. Ich beschleunige das hier mal kurz. Wenn die Installation erfolgreich war, kann man sich noch die Details anschauen. Hier müssten dann auch Details zu irgendwelchen Fehlern stehen, wenn sie aufgetreten sind. Und wählt dann Next. Um weiterzugehen, gibt es da noch eine Information und man kann sich ein Tutorial anzeigen lassen. Das machen wir hier nicht und beenden das. Jetzt müsste Anaconda im Windows-Startmenü installiert sein. Das heißt, wir öffnen das Startmenü, da müsste ein Verzeichnis sein, das heißt Anaconda, mit Links zum Anaconda-Navigator, zu PowerShell und zum Prompt. Wenn man das startet, müsste sich der Anaconda-Navigator öffnen. Hier habe ich das auch mal etwas beschleunigt, beim ersten Mal dauert es immer etwas. Und mehrere schwarze Fenster ploppen kurz auf. Genau, das ist der Anaconda Navigator, der bietet eine ähm, Oberfläche mit den verschiedenen Anwendungen, die bei Anaconda mitinstalliert wurden. Hier ist wichtig das JupyterLab, das kann man hier über Launch starten. Das habe ich hier im Video mal etwas beschleunigt. Das sollte sich in einem standard webbrowser des Systems öffnen. Hier ist stärkstens empfohlen, Chrome zu benutzen, da der ursprüngliche Edge, der mit Windows ausgeliefert wird, meist weniger gut funktioniert. Allerdings ist der neue in den neuesten Windows-Updates auch Chrome-basiert und sollte daher kein Problem darstellen. Das ist die Oberfläche vom JupyterLab. Sie zeigt hier meistens das Benutzerverzeichnis an. Hier ist das scheinbar das letzte Benutzerverzeichnis. Wenn man hier auf Python 3 klickt, öffnet ein Notebook mit Python 3, was hier oben rechts in der Ecke steht. Das ist die Standardeinstellung und Installation. Für die erwähnten Features, die ich vorhin zeigte, ist es nötig, noch das kleine Skript auszuführen, das ich vorbereitet habe. Dieses Konfigurationsskript verknüpft einerseits die Jupyter Notebook Dateiendung iPyNB mit dem JupyterLab, sodass äh, durch Doppelklick dann automatisch das JupyterLab gestartet wird in dem Standardbrowser des äh, Systems. Es installiert auch die JupyterLab-Erweiterung für Git, das heißt für die Versionskontrolle, indem man recht bequem die Änderungen an Notebooks erfassen kann. Wie das funktioniert, habe ich in einem separaten Video nochmal vorgeführt. Den Link dazu gibt es am Ende dieses Videos. Das Konfigurationsskript installiert auch Erweiterungen für interaktive Flächen. Das heißt, Schaltflächen und Knöpfe kann man in ein Notebook einbauen, sodass es äh, wie ein ähm, normales Programm bedienbar wird und nicht ausschließlich programmiert werden muss. Weiterhin fügt das äh, Skript auch Aktionen für TortoiseGit im Kontextmenü des Dateiexplorers hinzu. Das sind Optionen und Aktionen, die man häufig benutzt, die für Git ganz praktisch sind, wie zum Beispiel... Ähm, sich die Änderungshistorie anzeigen oder ähm, Änderungen rückgängig machen, Änderungen hinzufügen. Dinge, die standardmäßig nicht in diesem Kontextmenü erscheinen. Weiterhin aktualisiert das Konfigurationsskript das Anaconda-Paket. Und ähm, darüber hinaus, wie schon erwähnt, benötigt es keine Administratorrechte und lässt sich auch als Benutzer ohne Umstände benutzen. Dazu schließe ich das JupyterLab hier erneut. Ja, einmal schließen. Und den anaconda Navigator schließen wir auch. Anschließend gehen wir auf die Webseite für das Skript, das ist unter Jupyter integration auf GitHub. Da gibt es einen grünen Button, einen grünen Knopf mit Code und da ist die äh, Internetadresse angegeben, unter der man dieses Skript für JupyterLab herunterladen kann. Da klicke ich auf das kleine Symbol daneben und da wird das in die Zwischenablage gespeichert. Das ist recht hilfreich, weil ich nun im Verzeichnis meiner Wahl, wie zum Beispiel im Downloads-Folder, Rechtsklick machen und Git clone. Das ist das Kontextmenü vom Tortoise Git. Und was fügt ja automatisch den kopierten Link ein. Und dann brauche ich nichts weiter machen als OK. Und da es ein öffentliches Repository ist, wird das automatisch heruntergeladen und befindet sich dann hier im Verzeichnis Jupyter-Integration. Da gehe ich rein und dann gibt es hier das Anaconda Update Script. Das werden wir ausführen. Da öffnet sich dann ein Kommandofenster von Windows. Daran teilt das Script mit, dass es eine Logdatei anlegt, in der der Fortschritt der Konfiguration protokolliert wird. Das ist im selben Verzeichnis wie das. Skript und man kann sich das anschauen mit Notepad++, da das Notepad eine sehr einfache Möglichkeit bietet, Änderungen an der Datei zu verfolgen. Durch das Anklicken des auge da steht Monitoring dran, werden Änderungen verfolgt. Wenn ich ganz ans Ende der Datei scrolle, so wie hier zu sehen ist, da schreibt das Skript neue Änderungen oder die Status-Updates während der Installation hinein. Das sind in anderen die Datei und das Notepad lädt die Datei bei jeder Änderung erneut, sodass man hier die durchlaufenden Ausgaben aus dem Skript lesen kann. Wenn das Skript äh, erfolgreich durchgelaufen ist, teilt es am Ende mit, dass es erfolgreich war und wie lange es benötigt hat. Man muss sich das allerdings nicht anschauen kann es einfach arbeiten lassen. Das dauert hier beim ersten Mal unter Umständen etwas lange, denn wenn viele Pakete aktualisiert werden müssen, dann ist aktualisiert auch die gesamte Anaconda-Installation parallel. Und am Ende schließt sich das Fenster einfach und es sollte alles vorbereitet sein. Jetzt geht es ans Testen der installierten Programme. Als erstes werde ich die IPyNB-Notebook-Datei-Verknüpfung mit dem JupyterLab testen. Zum Testen der Verknüpfung kann man auf ein vorhandenes Notebook, das heißt eine Datei mit der Endung IPNB, doppelt klicken und das sollte sich das JupyterLab im Standard-Webbrowser öffnen. In der Dateiansicht wird dann das Verzeichnis mit der eben geöffneten Datei angezeigt. Die Zellen des Notebooks können jetzt durch Drücken von Umschalt Enter ausgeführt werden und wie hier zu sehen ist, wird dadurch das Hello World mit der eingestellten Verzögerung von zwei Sekunden ausgegeben. Also hat die Verknüpfung der Dateiendung geklappt. Jetzt teste ich die Git-Erweiterung und schaue mir an, wo und wie sie installiert ist und zeige kurz, wie man sie benutzt. Dann sie startet das HyperDialab im Nutzerverzeichnis und zeigt hier auf der rechten Seite die vorhandenen Dateien und Verzeichnisse an. Hier habe ich ein Verzeichnis Code, das gehe ich mal. Das sind verschiedene Projekte und wenn ich hier ein neues Notebook starte, wird es direkt in dem Verzeichnis abgelegt. Neben dem Dateibrowser, der hier unter diesem Dateiverzeichnissymbol zu sehen ist, gibt es auch... Ein Bereich für Git, wenn diese Erweiterung installiert ist, das ist das Git-Symbol. Wenn hier drauf geht, sagt er, dass das Verzeichnis kein Git-Repository ist und um Git zu nutzen, muss man entweder in ein Verzeichnis gehen, das initialisiert wurde mit Git oder dieses hier initialisieren. Also bietet sich an, das Verzeichnis zu initialisieren. Es gibt auch ein Menü, um ein vorhandenes Verzeichnis zu klonen. Da gibt gibt man hier dann die URL ein, wie sie zum Beispiel bei GitHub angezeigt wird. Das machen wir jetzt nicht. Stattdessen initialisiere ich das Repository und dann mich nochmal, ob ich das wirklich möchte. Und das ist die Standardansicht für das initialisierte Verzeichnis. Das Skript installiert auch die nötigen Pakete für grafische Bedienelemente in einem Jupyter Notebook. Ich zeige das mal kurz am Paket Jupyter LMFIT, dass so eine grafische Benutzeroberfläche für eine Fitting-Routine bereitstellt. Wenn ich das starte mit dem Doppelklick, wird das JupyterLab automatisch gestartet und die Datei geöffnet. Jetzt führe ich die Zellen nacheinander aus mit Shift-Enter. Das dauert bei den ersten Zellen etwas länger, da die Bibliotheken geladen werden müssen. Bei allen weiteren Zellen geht es dann etwas schneller. Hier ist schon die Oberfläche zu sehen. Da werden hier zusätzliche Knöpfe, Schaltflächen und Auswahlboxen angezeigt für Modelle. Hier im unteren Bereich ist ein Plot von einer Beispieldatenkurve zu sehen und in orange ist dann die Modellkurve zu sehen, die hier oben konfiguriert werden kann. Man nimmt ein gausses modell passt das einmal an, dann sieht man, dass die Anpassung ja suboptimal ist. Man kann noch eine Exponentialfunktion darüber legen und hier die Anpassung durchführen und dann sieht man schon, dass die Messdaten viel besser angepasst werden durch eine Gauss-Kurve und eine Exponentialkurve. Hier sind Auswahlboxen für die einzelnen Parameter der Funktion und Häkchen können ähm, verteilt werden für jeden solche Parameter, die tatsächlich angepasst werden sollen, variiert werden sollen. Solche ohne Häkchen, die sind fest, die werden nicht variiert. Ja, das ist hier ein Fenster, das sich automatisch öffnet, wenn man JupyterLab startet. Hier ist ähm, der Server zu sehen, der gestartet wird im Hintergrund. Wenn dieses Fenster geschlossen wird, dann ist auch Jupiter Lab aus. Man merkt das gleich, wenn ich das schließe, dass dann hier das Frontend sagt, der Server ist weg. Genau, dann kann man das auch schließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich hoffe es war informativ. Weitere Informationen gibt es auf GitHub unter der hier gezeigten Adresse. Nicht unerwähnt lassen möchte ich den Reproducible Science Guide und äh, natürlich... Das Anaconda-Paket, das findet man auf der Webseite von Anaconda. Vielen Dank und ich freue mich auf Feedback.